Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Strackmuff Video Was geht ab? Wir spielen heute Jam Wither Tactics Das ist einer der drei neuen Reihen auf meinem YouTube-Kanal Und ja, die wird jeden Mittwoch erscheinen An jedem Mittwoch werden wir hier einen Rank-Game spielen Wir setzen das hier mal auf 1 zurück, nur um sicher zu gehen So, Rank 1 Wir starten auch direkt in die Runde rein So, was ist ein Rank-Game? Ganz einfach Ein Rank-Game ist... Ein 1 gegen 1 auf einer zufälligen Map mit einer zufälligen Rasse. Also, wir wissen nicht, was wir bekommen. Wir haben jetzt hier Bill, Million be äh, ja, doch, Bill Milton bekommen. Bei denen dreht es sich mehr oder weniger um Geld. Ich kenne noch nicht alle Klassen und Einheiten. Das heißt, es kann sein, dass ich bei den Folgen immer ein bisschen so neues lerne, mir Sachen angucken muss. Ein bisschen rumfade und sowas. Ich fang auf jeden Fall jetzt mal an hier. Was kann der? Ähm, okay, da kann Leute irgendwo hinschubsen. Ähm... Develop. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... England hat die Fähigkeit, dass er den Boden ein bisschen kaputt machen kann. am Feuer machen. Kann ein Loch machen. Ähm... War, ich glaube, das war der sogar. Ich glaube, ich brauche drei Energie dafür. Ähm... Ah genau ich brauche energie um seine fähigkeit nutzen zu können dann sammeln wir hier erstmal ein bisschen energie ein hier hin hier hin mehr kann er nicht machen dann sollte ich hier level up einsetzen können ich sollte mich erstmal ein bisschen besser positionieren hier oben kann ich wahrscheinlich mehr erreichen also wenn man das braucht ein ap dann gehen wir erstmal einen schritt gucken uns das an Könnte sogar noch einen weiter hochgehen, dann sollten wir noch mehr treffen können. Ups. Ach, man kann nur ein Feld aus. Ne, kann man nicht. Hier ist es massenhaft Öl. Kann er noch laufen? Nein, er kann nicht laufen. So der kann Straßen bauen, also bauen wir uns jetzt hier. Wir wollen den Turm einnehmen. Das Ziel ist es Flaggen, wir müssen drei Flaggen kontrollieren. Also drei Türme einnehmen oder halt also Gegner töten, ist auch eine Option macht hier ziemlich straßen hin dann kann er hier gleich schneller fahren oh, und der fährt natürlich außen rum dankeschön ki ja wir werden auf jeden fall Armee jetzt hier in diese richtung schieben wir wollen hier den turm einnehmen wir wollen diese einheit uns gönnen was kann der der kann feuerball einsetzen wie ist die range oh die range ist krass interessant aber wir laufen jetzt erstmal hier hin mit denen gehen wir auch so ein bisschen, den setzen wir oben hin, um unseren Typen hier ein bisschen verteidigen zu können. Ähm, der kann sogar noch einen Schritt laufen. Machen wir direkt. mit ähm, aus meinen ganzen Einheiten kann ich mehr laufen, kann nicht mehr laufen. Auch die anderen können nicht mehr laufen. Wir haben jetzt hier ein Attacken zu machen, also beenden wir unseren Zug. Eine kleine Schlägerei. <lacht> Hat eigentlich eine die ähm Kann ich. Okay, nein, ich kann hier kein Loch machen. Ich könnte neben ihnen den Loch machen und ihn dann vielleicht runterschubsen. Ob der kann schubsen? Nein. Ah, der Bulldozer kann zum Beispiel schubsen, was es aber jetzt gerade nicht sehr viel bringt. Gehen hier hin. Nehmen wir uns hier die Einheit erstmal ein. Den Typen sammeln wir uns jetzt hier ganz viel Öl. So, wir machen das mal jetzt langsam. Mehr Schritte kann er nicht gehen, aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall sehr viel Cash. Wir können damit Einheiten verstärken. Wenn wir genug haben für 100 ähm, Millionen, können wir einfach stärken. Bis 20 Millionen können wir einen hier in der aber dann jede Runde zwei Schaden bekommt. So, wenn ich den angreife, wie läuft das? 3 bis 5 Schaden und kriegen 1 bis 3 zurück. Aber warte mal, vielleicht können wir den umsingen. Wenn ich hier hinlaufen mit denen können wir nicht mehr laufen. Aber mit denen können wir laufen. Na, es reicht aber nicht ganz aus. Dann ja, positionieren wir uns hier ein bisschen. Den gehen wir auch schon mal hier in die Richtung. Wir hätten vielleicht hier ein paar Gems einsammeln können. Okay, wir können ihn zwar nicht umsingen, aber wir können ihn trotzdem zweimal angreifen diesen beiden leuten bei schaden zwei schaden zurück Ja, kann nichts tun ähm, ich habe hier ein bisschen rausgezoomt er kann der motorrad in eine richtung schubsen aber es bringt uns nicht viel okay, warte mal können wir den hier noch weglaufen nein können wir nicht schade weil der kann auch in vier Felder laufen und dann da brennen den haben wir schon gespielt den auch und einfach mal kann auch irgendjemand Oh, der kann auch laufen What? aber oh, wir hätten ihn umzingeln können ich dachte der kann nicht mehr laufen scheiße flank bedeutet wenn wir ihn von zwei Feldern angreifen wo mindestens ein Feldabstand ist dann greifen wir nicht zurück an ich hätte also mit einem mit den beiden angreifen können ohne dass ich Schaden bekomme an lucky dass ich das nicht gesehen habe. Kann nicht mehr laufen. Okay, das war's dann wohl diese Runde. Wir können nichts Sinnvolles mehr machen. werden wir unseren Zug. Oh, der ist tot. Sehr schön. Hier spawnen gleich demnächst Gegner oder irgendwas spawnen da halt. Müssen nicht mal immer den Gegner sein. Wenn ich mit denen jetzt runter gehe, kann ich hierauf schießen. Ein bisschen Schaden anrichten. Oh, da fällt er rum, wurde kaputt gemacht. Den sollten wir einsingen können. Ja, der kann hier hin. Ähm, der nicht. Kommt der hin. Der kommt auch nicht so ganz ran, aber da können wir hier schon mal in die Richtung uns vorarbeiten. Ja, da können wir hier den Zauberer einsingen. Hallo, Können wir laufen. Mit dem laufe ich. Aber oh, wir können hier nicht einzigen. Nevermind, hier fehlt ein Feld. Aber wir können ihn bekämpfen auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch ein bisschen Öl ein. Wir bewegen wir hier schon mal ran. Er kann kaum zurückschlagen, also greifen wir den jetzt einfach mal direkt an. Kommen wir direkt näher an den nächsten Turmrand. Unser Bulldozer kann. Oh, wir können ihn doch einziehen, Unser Bulldozer kann hier hinlaufen. Das ist sehr gut, jetzt können wir ihn nämlich zu dritt auf ihn einschlagen, ohne dass er zurückschlagen kann, weil wir, wie gesagt, von mehreren Seiten angreifen. Danke. Okay. Dann können wir auch demnächst schon hier die erste Fahne einnehmen, das ist super. Ähm, so. Ja, den greifen wir trotzdem. der haut zwar zurück, aber wir hauen viel stärker rein, als der entgegenhaut. Oh, wir hätten vielleicht sogar fast töten können, wir hätten ein bisschen besseren Roll bekommen müssen. Hier ist noch eine Einheit, die wir gleich retten können. So, was kann er noch machen? Nix. Und er kann nichts machen. Er kann nicht laufen, nicht angreifen. Keine Ahnung, warum der noch als der Bewegbar angezeigt wird. So, was ist hier passiert gerade? Ich sehe gerade etwas passiert, ich bin verwehrt. Ja wie auch immer, wir gehen jetzt erstmal hier mit unserem Bulldozer das Gebäude einnehmen demnächst. Nächste Runde können wir das machen. Ich muss ja jetzt hier stehen bleiben. Den können wir auch schon hier aufs Feld drauf, aber wir können auch um den einzusingeln. Ich glaube das machen wir, den umsingeln wir mal. Und jetzt ist er unsingelt. Er kommt nicht so ganz ran, aber egal. Hier sammeln wir noch ein bisschen Öl ein. und es einfach stärken. Ähm, muss da nah dran sein? Nein, muss er nicht. Warum kann ich den nicht aussehen Jedoch, okay, die müssen wohl doch in der Nähe sein. Ich kann ihn verstärken. Machen wir es einfach mal. Er nimmt nicht Runde den Tower ein. Der hat der keine Aktion mehr? das haben wir jetzt alles so ein bisschen positioniert, hier reichen wir jetzt natürlich an nur ein schaden an unlucky Und auch nur wenig schaden aber egal so der könnte noch laufen, aber das wollen wir halt nicht, weil der nicht so in die flagge einnehmen soll dann haben wir 1, 2, wir haben sogar drei Türme, die wir nicht einnehmen können darüber habe ich gar nicht nachgedacht, wir hätten vielleicht sogar schon fast finishen können nächsten Zug müssen wir auf jeden Fall noch eins, oh, er hat einfach von unseren Leuten getötet oder schubst mich weg so erste Flagge eingenommen zweite Flagge eingenommen und diesen Turm hier werden wir kämpfen müssen gucken ähm, wir können den hier komplett wegschubsen ich denke, das machen wir auch Hä? ach so das war doch nicht so wie ich gedacht habe ups und dann umsingen wir den Ritter hier so gut wir können. Den nehme ich hier noch ein bisschen Öl. Warte mal, 1, 2, 3. Ach, er hat nur zwei Schritte. Oh mein Gott. er ist eine Öl wenn wir da liegen lassen. So hat er eine Fähigkeit. Der, er kann keine Fähigkeit einsetzen. Er kann den jetzt aber hier die Einheit retten. Den können wir jetzt vor Free angreifen. Das machen wir natürlich. Vielleicht so, zweimal. So, unser katapult wie weit kann er schießen nicht weit genug aber er kann ziemlich weit laufen also bringen wir ihn hier mal zwischen den position hier ist ein katapult gut zu wissen und wir können wir gehen mal hier richtung und schlagfeld wir werden hier bei Finnischen. können wir brauchen hier noch eine karte oh, yes. oh und wir haben gewonnen ich glaube der gegner war deren boss also hat uns auch eine karte gewonnen äh, gegeben sehr schön so das ist wahrscheinlich der boss das heißt wenn wir den tun kriegen wir eine karte wir haben diesmal hier einen zauberer er kann leute wegwehen und sowas hier ist eine einheit die wir einnehmen können hier, hier sind auch noch zwei einheiten ich denke mal wir werden uns hier durcharbeiten bis hier und dann da die einheit einnehmen er kann wälder im umfeld kaputt machen deswegen der geht auf die Mission, den hier einzunehmen, würde ich sagen. Und hier mal ein bisschen die Wälder kaputt. Ups, falsche Taste. Und jetzt war die richtige Taste. hat er drei Stacks, also drei Schaden mehr beim nächsten Angriff. Hier unsere Kartoffel läuft einfach Richtung Turm. Da ist ein Bulldozer. Okay, der kann quasi durch Wasser tauchen und irgendwo aus einem anderen Wasser auftauchen wieder. Bewegen wir die mal Richtung Wasser. Er geht hier mit zur Schlacht. Das mag ja auch. Ähm, und warte mal, okay, das hier ist unser Boss quasi. Das ist aber auch ein Magier. Was kann der? Ähm, oh, er kann Units heilen und Wasser es regnen lassen. So, hier in der Richtung. So, das war's dann wohl mit unserem ersten Zug. und so, so ein bisschen positioniert. Von bulldozer ganz schnell bulldozer den werden wir gleich singen können ich glaube die bulldozer kann nicht über wasser laufen was sehr gut ist ähm, wenn wir hier im wasser gehen jetzt hier hin tauchen sollten wir den vielleicht sogar umsingen. Oh nein, wir kommen nicht ganz ran schade ähm, So. Sollte ich hier den Bulldozer angreifen? Ich glaube ja, aber wir können den noch nicht umzingeln. Was egal, wir machen so viel Schaden, weil der macht drei Schaden mehr. Oh okay, so viel so viel Schaden machen wir gar nicht. <lacht> Man kann trotzdem anders. Macht halt 4 Schaden insgesamt. Und der Bulldozer kann halt nicht wirklich zurückschlagen. Und hier auch nochmal. 1 bis 2 Schaden. Ist fein. Aber hier können wir jetzt vor allem den ohne Gegenwehr angreifen. Wir machen zwar nur einen Charme mit denen, das ist halt ein Tank. Okay, die, die sind beide schwach. Ich glaube der Bulldo, das allgemein ziemlich tanky. Ähm, ja, mehr können wir die nicht machen. Also wir hätten unseren Zug. Er ist schon aus dem Maul gekommen. Oh, der hat uns... Ich, ich habe gar nicht übernachtet, dass er uns jetzt umsingeln kann. Autsch. <lacht> okay, dann ist der Plan, dass wir den hier erstmal flanken. Halt, noch nicht angreifen. Vorher ernten wir hier den wald machen wir hier zwei schaden mehr auf dem glück werden die Stack nicht verbraucht wenn der gegner eh tot ist gehen wir mal komplett rum ah das brauchen wir nicht das können wir abbrechen Und den erstmal ein bisschen aufs maul er kann halt nicht gegen weil wir ihn so umsingelt haben Der hilfreich ist Okay, der hat noch zwei Leben. Müssen wir aber doch hier mit denen noch mal ran und einen reinhauen. Hat die ah, die Kartoffel hat noch nicht angegriffen. Sehr gut, wir können ihn also direkt umbringen. So, ich will hier eigentlich nicht gegen den mit dem Magier kämpfen. Also hauen wir hier erstmal ab. Ich denke, das wird unser dritter Turm, dann, den wir einnehmen. Diesen Turm, den hier, dann den hier. Wobei ich glaube, das ist der Boss. Ich glaube, für den kriegen wir auch eine Karte. Das ist auch jetzt nicht so wichtig. Äh, haben wir noch irgendwas, was wir tun können? Nein, haben wir nicht. Dann beenden wir unseren Zug. Okay, der will hier kämpfen. Weil ich bei dem. Aber der wird hier gleich voll aus bekommen. Wir werden hiermit auf jeden Fall das Ding einnehmen. Den Singen wir jetzt. Und hau den einfach um. Ups. Aufhauen. Ach, oh, guck mal, ich kann hier sogar direkt die Fahne einnehmen. Ich dachte, der hat zu wenig AP dafür erreicht also, wenn der Kill uns da auch eine Fahne gibt, dann haben wir den natürlich jetzt um und so unten dann die zweite Fahne. nur fünf Leben hat er noch. Hier wollen wir den Flanken, damit wir ihn vor free angreifen können. Hier machen wir einmal den Zauber noch und greifen ihn an. So haben wir einen Schaden der wird mehr gleich. Töten ihn direkt sehr gut so was können, der kann noch laufen ja, der kann doch noch schlagen gut cool. ne scheinbar nicht also können wir mal einen Schaden machen ähm, ich kann halt keine anderen Leute anklicken, warum auch immer werden einfach mal entzugt so der Gegner hat gar nichts gemacht, interessant hauen die jetzt hier einfach mal um Gucken, ob der uns eine Fahne gibt. Ich glaube nämlich schon. Noch nope, jetzt uns keine Fahne gegeben, schade. Aber ist okay, kein Problem. Und jetzt hier versuchen die Fahne einzunehmen. Und mit denen holen wir uns hier eine Ein oh, der Oh, da kann ich mehr laufen. Aber der kann ja nächste Runde auf jeden Fall die Flagge einnehmen. Äh, ja, dann beenden wir unseren Zug. Mehr können wir nicht machen wir wollen jetzt hier ihn hauen ich glaube die Flagge kann er nicht einnehmen wenn gegner in der nähe sind oh shit das tut weh kann er es einnehmen nein kann er nicht okay was rückzug <lacht> wir werden uns hier die flagge auf jeden fall holen wir haben hier noch mhm. eine einheit dazu bekommen den hier verlungen zu umsingen und dann hauen wir voll drauf Jetzt schon hier, um die Gegner gleich abzuwehren, der auch jetzt prüfen muss. Ich ein klein wenig ein Schaden auch. Die werden wahrscheinlich alle ein Schaden machen oder oh, drei Schaden gemacht. Sehr stark. So, was haben wir noch? Zur Verfügung an Einheiten der kann nichts mehr tun. Der kann nichts mehr tun. Der auch nicht war es dann auch schon. Vielleicht nehmen wir den Zauber später noch ein. Gucken wir erstmal, was hier gleich spawnt. Ich glaube so Runde spawnt das erst. Na ja, der kriegt sich ja ordentlich aufs Maul. Aber er schlägt auch gut zurück was nice ist. Ach komm mal, der Typ hier, ähm, der Bulldozer hat eine Flagge. Wenn wir den töten, geben wir auch eine Fahne. Den können wir gleich einfach umhauen. So, machst du noch irgendwas? Kinder okay, in Ende. hauen die mal mit der Kartoffel um. Weil ich glaube, mit denen kann ich rauflaufen und das direkt einnehmen. Nein, kann ich nicht. Schade. Aber hier, wie gesagt, bereiten wir uns vor, den umzuhauen. Der geflankt. Machen hier einmal den Angriff, damit wir beide angreifen. Und hauen einmal drauf und Schaden gemacht. Er hat auch nicht so viel Verteidigung, das heißt, hier machen wir etwas mehr Schaden. Zwei mit denen haben wir keine Energie, aber angreifen können wir glaube ich, trotzdem. Ja, und das da noch mal hin. Er läuft hier hin, um den Tower gleich einzunehmen. Und der könnte ein Problem kriegen. Tatsächlich, ich glaube, wir schicken den erstmal hier hin. Der wird hier gleich kämpfen müssen. Ich hoffe, das stirbt nicht. Ich weiß nicht, wie die Gegner da spawnen werden. Ähm. Dann unsere anderen Leute. Da kann ich es ja machen. Der auch nicht. dann beenden wir unseren Zug. Der kriegt natürlich jetzt voll aufs Maul, der wird sterben, denke ich. Ja, der stirbt. Und der wird auch sterben. So, was ist hier gespawnt? Hier ist eine Menge gespawnt Uns erstmal den Zauberer. So, wie machen wir es hier am besten? Ich gehe mal hier schon mal rauf. Vielleicht ist der geflankt? Wie Schaden macht er? Bis zu fünf Schaden. Versuchen wir unseren Glück. Ein Dreier, bitte, please. Ach, nicht ganz gerecht. Ähm, wir müssen es auf jeden Fall gleich noch umbringen. Was hat der für Fähigkeiten? Ähm, nein, nicht der, der Zauberer. Regen, der kann unsere Einheiten heilen, wenn er möchte. Kann aber auch hier hinlaufen und ihn flanken und angreifen. Den können wir auf jeden Fall schon mal töten, das ist gut. So. Oh, der hat überlebt. No fucking way. so, also, kriegen die beiden einen Schaden, das heißt, der stirbt. Ist sie geflankt? Nein, die ist nicht geflankt. Jetzt ist sie geflankt, wir können den Bogenschuss also einfach angreifen Ohne Gegenschaden zu bekommen Nochmal Und mit erstes Glück töten wir die sogar jetzt Mit ihnen Oh, wir töten ihn safe, sehr geil Sehr, sehr stark Da Gegner das dran Was war das? Ach komm mal, die Karte hat ihn getötet Das heißt, er kann jetzt hier ohne Probleme den Turm einnehmen wahrscheinlich Der ist ein bisschen in Gefahr das Geht aber noch er hat überlebt auf jeden Fall, das ist wichtig So, nehmen bitte den Turm ein Jetzt haben wir zwei Flaggen, eine Flagge fehlt uns noch Der Bulldozer hier hat äh, eine Flagge Und den umbringen haben wir gewonnen Machen wir erstmal hier fünf Schaden Aber wir töten, Ja, wir haben ihn tot Er sterbt, wir haben gewonnen Dank unseres Zauberers Let's go Leute, easy der report sieben züge haben wir gebraucht in zehn minuten fast 11 minuten und wir sind jetzt level, äh, level 12 äh, Level was ist 12 level 2. auf jeden fall das war's mit der ersten folge von Gem. Ähm, äh, oh mein Gott, wer hat das spiel Gem wizard's tactics auf jeden fall vielen, vielen dank fürs reinschauen Ihr darf gerne ein like da lassen einen daumen nach oben weil es das dasselbe ich mache es jedes mal einen Kommentar schreiben und natürlich ein Abo da lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Video nächste Woche. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.